Hallo liebe Rasenflicks, wir sind hier bei, einer kleinen, äh, bei einem kleinen Düngerexperten, die Firma Hack, ein Familienunternehmen und ich habe neben mir den Uwe Schmidt, der uns hier mal ein bisschen was zu den Unterschieden sagen kann, organischer, mineralischer Dünger, äh, warum überhaupt diese Unterschiede, was ist besser, was ist schlechter, wie sollte man überhaupt düngen übers Jahr hinweg, äh, was ist sinnvoll, was ist nicht. Sinnvoll, aber vorher vielleicht noch ein paar Worte zur Firma. Uwe, was zeichnet euch aus im Vergleich zu den großen Firmen? Ja, also wir sind eine kleine Firma, wie gesagt, wir sind fünf Leute, fünf Leute wo wir da im Vertrieb sind und wir sind halt, uns zeichnet halt aus, dass wir sehr innovativ sind, wir sind immer am Zahn der Zeit sozusagen. Wir verwenden äh, auch sehr innovative Produkte und, und versuchen halt immer uns äh, auf dem Markt äh, zu verbessern und auch äh, sehr hellhörig zu sein, was, was der Markt so äh, möchte haben möchte. Sehr cool. Ja, so, jetzt zum Thema, organisch oder mineralisch, was ist deine Empfehlung, äh, was sollen wir als ganz normale Gartenbesitzer, als ganz normale Rasenfreaks eigentlich machen, wenn wir einen Dünger kaufen? Also, man muss immer unterscheiden zwischen einem Profi-Anwender und einem hobby ne? Genau, wir sind ein Hobby-Anwender. Ja genau, die Profi-Anwender, die verwenden schwer ne? So, für den, für den äh, Hobby-Anwender soll es einfach sein und man muss es einfach anwenden können, dass man auch keine Probleme dafür bekommt. Und Deswegen empfehle ich jedem im Hobbybereich einen organischen, mineralischen oder beziehungsweise einen rein organischen Dünger äh, zu verwenden. Der Unterschied ist bei, bei Profi-Anwendern mit mineralischen Düngern, die muss man gut handhaben können, weil da können Probleme auftreten, im Grund von Verbrennungen, von Überdüngungen und so weiter und so fort. Im Privatbereich, also äh, im Hobbybereich, das sollte mit organischen Erreichen. Das ist für einen Privatanbieter total einfach zu handeln. Man, man kann eigentlich den Rasen nicht überdüngen, weil die Dünger so abgestimmt sind, dass man äh, das leicht anwenden kann. Okay, das heißt also, die Profi-Dünger, die ich ja auch so gerne verwende, gebe ich ja zu. Ich nehme mal die mineralischen Dünger, aber da muss man eben unglaublich aufpassen, dass man die richtige Menge düngt, dass man die richtige Überdeckung hinkriegt dass man auch zu den richtigen Zeiten düngt, dass man dann wahrscheinlich auch rechtzeitig wässert, genau. richtig genau. wässert. Und das hat man mit mineralischen Düngern eben nicht so stark. Mit organischen äh, Düngern. Entschuldigung, mit organisch. Genau, ja. organisch oder organisch, mineralischen ja. Düngern. Genau, nicht so stark, weil die nicht so aggressiv genau. sind. Genau, okay. Weil die Organik ganz einfach länger braucht, sich umzusetzen und dadurch äh, vermeidet man auch äh, Verbrennungen oder, oder Überdüngungen. Okay, wo kommen denn jetzt die organischen Dünger eigentlich her? Was ist das eigentlich ja, für Material? Da muss man unterscheiden, organische Dünger, sind zusammengesetzt aus tierischen Produkten, also sprich aus Horn, Haar, auch Blut ist dabei Aha. Und, äh, und rein pflanzlichen Produkten, da ist dabei dann äh, Getreide, Essensabfälle, äh, Orangenschalen, Kakaoschalen und so weiter und so fort. Interessant. Okay, und jetzt äh, kurze und letzte Frage. Zum Thema Düngung übers Jahr, wie würdest du düngen als Rasenbesitzer, was würdest du machen, ja. wie oft? Also die normale Grundform ist, die Grundregel ist, dreimal im Jahr zu düngen, Frühjahr, Einmal. Sommer und Herbst. So. Aber ich empfehle lieber vier bis fünfmal zu düngen, zwar die gleiche Düngermenge, aber diese nochmal aufzusplitten, dass man sagt, alle vier bis fünf Wochen, weil da wird der Rasen kontinuierlich gedüngt. Okay. versorgt mit, mit Nährstoffen und damit bricht man Spitzen. Und in dieser Hinsicht äh, ist der Rasen, dank ist der Rasen im normalen, gleichmäßigen Wachstum. Und das ist, finde ich, unglaublich interessant. Ja. Also wir reden ja immer von diesen Langzeitdüngern, wo man also über einen ganz langen Zeitraum, bis zu drei Monaten, steht dann oft in der Werbung, ja. bis zu drei Monaten dann äh, ohne Düngung auskommen kann. Ja. Da sagst du eigentlich jetzt so ziemlich das Gegenteil, das ist nicht sinnvoll, lieber kurze Abstände, vier, fünf Wochen. Die, die Dünger sind genauso drei Monate, halben die durch. Ja. Aber es ist halt auch wetterbedingt, wenn es jetzt mal viel regnet oder lange Trockenperioden da sind, dann verkürzt sie oder verändert sich die, die, die, der Zeitraum. Deswegen sage ich, man sollte immer pro Düngergang bei organisch mineralisch so um die 50 Gramm pro Quadratmeter geben. 50 Gramm pro Quadratmeter, okay. So, und die kann ich nochmal aufsplitten, auf welche 25 Gramm, also teile ich schon die Hälfte wieder. Ja. Und dann, dann kann ich alle fünf Wochen 25 Gramm geben. Ja, cool. und in dieser Hinsicht äh, kann ich den Dünger oder den Rasen kontinuierlicher Versorgen, dadurch, da dass hast ich einfach du nicht diese Wachstumsspitzen unterbreche oder breche. Okay, ganz also nicht dieses Hoch und Runter, sondern genau. dass genau. wir so ein bisschen kleinere wählen. Genau, ganz genau. Sehr cool. So jetzt gucken wir nochmal hier auf dein Produkt. Äh, Organic Line. Ist das jetzt so etwas typisches, was Das hier ist angeht? typisch, genau. Seht das, ihr ist das, hier? <lacht> das ist ein typischer organisch-mineralischer Dünger. Äh, auch sehr gut auszubringen in der Hinsicht, dass man den Dünger auch sieht. Wenn ja. er auf den Rasen fällt, weil da äh, weiße Kannichen drin sind, da muss man keine Angst haben, dass die weißen ich jetzt schneller wie die dunklen können. Es ist mit Absicht so getan, dass man wirklich den Dünger sieht, wie man streuen kann. Man, auch Jetzt noch mal kurz zum Streuen. Wenn ich organisch-mineralischen Dünger streue, und ich habe wegen einen Streuwagen, egal in Form von einem Gra äh, normalen Kassenstreuer ja. oder einem Schleuderstreuer, ich stelle immer den wenig niedriger ein, ich weiß, ich habe 100 Quadratmeter, muss mir 25 oder 50 Gramm geben, das sind 5 Kilo. So, dann stelle ich es aber so ein, dass mein Streuer niedrig ist, dass ich quer und längs genau. laufe, weil genau. dann breche ich natürlich auch äh, Streufehlern. Ne? Genau, oder das, das, das, ne? das habe ich auch schon oft gesagt. Ja. Lieber zweimal rüber gehen, hier ja. sitzen die Experten, ja. die sagen genau das Gleiche. Also so soll es sein und so genau. ist es dann auch richtig. Genau. Und das letzte, was ich noch erklären möchte, ist, wenn jetzt Probleme auftauchen im Rasenbereich, sprich von Regenwürmern, was normal kein Problem ist, oder Ameisen, da gibt's, haben wir dann auch Produkte, innovative Produkte, wo wir diese Probleme verringern können, indem dass wir die, diese Sachen vergrämen, also nicht vergrämen. Und die werden einfach und um, dass sie in die tieferen Schichten gehen, weil wir die immer noch benötigen äh, für die Organik, aber sie sind weg von der Oberfläche. Wir hatten letzten Jahre, letztes Jahr glaube ich, oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, hatten wir ein Riesenproblem mit Wurmhaufen. Genau, also ja. dass der ganze Rasen war besiedelt mit Wurmhaufen. Ja. Ja. Ich finde ja eigentlich Würmer total die notwendig so und richtig, Geräusche. die müssen auch sein. Und Aber alles. sie sind anscheinend sehr stark an der Oberfläche genau. gewesen und haben ganz viele kleine Wurmhaufen ja. aufgeworfen. Ja, und genau. da sagt ihr, da habt ihr Produkte, womit du den, den Wurm praktisch. In die, die Tiefe, Tiefe, genau, Tiefe genau, logst, jawohl, damit er da arbeitet ja, genau. und oben äh, den Rasen nicht mehr äh, ja, so ein bisschen ja, ja, verunstaltet. Genau, und ganz genau, so ist, das ist es. Ja. Also das kann ja, man dann Ameisen, mal nachlesen, ja, Ameisen, auf die Seite und so weiter und so fort. Ne? Genau. Entschuldige, das ich überbrochen. Ja. Ähm, Ameisen finde ich ist auch ein Riesenproblem, ich habe auch sehr sandigen Boden ja. und das lieben die Ameisen. Genau. Die, und da ist ja auch vor allen Dingen das Problem, dass sie immer wieder Haufen aufwerfen ja. und da gibt es also auch bei euch die Produkte, Produkte die, die, die mit Duftstoffen äh, äh, versetzt sind und diese locken dann die Ameisen von dieser Fläche weg. Okay. oder vertreiben sie quasi. Ne? Cool. Ja gut, danke schön. Kurzes Interview zum Thema Dünger. Ich von der mich. Firma Hack, hier der Experte für Dünger. Ja, schauen wir mal, wie die Kunden darauf reagieren. Vielen Dank. Danke, tschüss.